Unsere Idee war als Leichtathletikgruppe von TSV Grasbrunn, die wir sonst immer normalerweise zum regelmäßigen Kindertraining beieinander sind, jetzt nicht während der Corona-Zeit zu Hause zu sitzen und nichts zu tun, sondern trotzdem irgendwie dynamisch und sportlich uns zu betätigen. Und da bin ich auf die Idee gekommen, dass wir virtuell zusammen laufen könnten eine Strecke zurücklegen, zum Beispiel erstmal zu unserer Partnerstadt, nach Le anfangen zu laufen, zu gehen oder zu radeln. Ich wollte das Ganze erst in der Excel-Tabelle erfassen und dann hat der Andi aber gesagt, er kann das professioneller machen und hat dann eine Homepage dazu entwickelt. Ich habe also diese Idee wahrgenommen, dass mir diese ganzen Kinder primär in eine, in eine Laufaktivität einbinden wollen. Ich fand das eine total spannende Idee. Ich habe dann etwas programmieren können, das war gar nicht so herausfordernd, aber ich konnte das halt. Und da haben wir eine, eine App entwickelt, die jeder auf seinem Smartphone tragen kann. Meistens sind es die Eltern wahrscheinlich und auch die Kinder, die es dann tragen. Und da kann man eben seine geleisteten Kilometer, sei es Joggen, sei es Radeln, sei es äh, Gehen, konnte man eintragen. Man hat immer ein bisschen was gelernt über diesen Ort, wo wir gerade sind. Wir hatten ja eine Tour, die ging erst nach Lerö, wie die Andrea sagt. Dann sind wir nach Madrid weitermarschiert, dann nach Gibraltar, dann sind wir nach nach, nach, nach, nach Tiflis rübergegangen, also Tiflis ist immer schon in der Ukraine, dann haben wir festgestellt, wir sind viel zu schnell, wir wären schon sehr frühzeitig wieder zu Hause gewesen, dann hat die Andrea vorgeschlagen, wir sollen noch nach Moskau gehen, dann sind wir nach Moskau marschiert, jetzt haben wir Vorschläge, da sagen wir hier nach Japan, aber das ist uns zu weit, wir werden von Moskau direkt zurück nach Grasbrunn marschieren und es sind vielleicht noch zweieinhalb, 3000 Kilometer, die wir da haben. Am Anfang waren es nur wir Leichtathleten, die da gelaufen sind. Dann sind die Eltern und die Geschwisterkinder sind mit eingestiegen. Die Fußballer haben sich angeschlossen. Mittlerweile sind wir ungefähr 170 Teilnehmer, die das ganze Ding vorantreiben. Und ja, wir sind begeistert, wie gut das Ganze ankommt. Und haben wir zusätzlich noch einen neuen Gastathleten. Das sind also Leute, die wir gar nicht kennen, die sich einfach da eingetragen haben. Bei einer der maßgeblichen Themen, die wir äh, uns vorgenommen hatten, war keine Anmeldung, keine Kosten, keine Namen, um aus allen Themen wie Datenschutz und so weiter rauszukommen. Deswegen kann da jeder mitmachen, der das hört. Wenn Sie das jetzt hören, können Sie sich einfach eintragen und können auch ein bisschen auf dem Weg von Moskau nach Grasbrunn einen Beitrag leisten. Genau. Und was ich noch kurz ergänzen wollte, das, was wir jetzt hier alles so zusammen gedreht und gemacht haben, haben wir alle mit Abstandsregeln gemacht. Wenn Kinder näher zusammenlaufen, dann sind das Geschwisterkinder. Also wir haben eine WhatsApp-Gruppe mit der Andrea und da hat sie uns einen Link geschickt äh, mit der Webseite und hat uns erklärt, um was es geht und was wir erreichen wollen und dann bin ich losgelaufen. Also ich bin immer Rad gefahren und am meisten Spaß hat es mir gemacht, wenn ich dann vor meiner Mama hergefahren bin. Weil dann konnte ich hin- und zurückfahren und so weiter Also meine Mutter hat mir davon erzählt, ähm, weil sie das durch die Andrea mitbekommen hat. Und am Anfang fand ich es ein bisschen langweilig, aber dann habe ich einfach ein bisschen mehr mitgemacht und dann war es auch lustiger irgendwann. Dass wir schon so viele Teilnehmer sind, dass jetzt auch die Fußballer dazu gestoßen sind. Ja, ich finde es echt cool. Hat es dir Spaß gemacht? Ja, mir hat es äh, sehr viel Spaß gemacht. Noch was? Keine <lacht> Fragen. Ja, ja, kurz vor Moskau. Also dann kannst du vielleicht noch was dazu erzählen, wie weit ihr bisher gekommen seid oder so. Also wir sind bis jetzt einmal ums Mittelmeer und jetzt auch noch ins Schwarze Meer und wollen jetzt noch einen Abstecher nach Moskau machen und dann geht's wieder zurück nach Grasbrunn. Und wenn man gesehen hat, wie viele am Ende dann auch ähm, dabei waren, und wenn man die Fortschritte gesehen hat, ähm, hat man übrigens noch mehr Lust, äh, hat man noch mehr Lust gekriegt, das ähm, auch zu machen und da mitzumachen. Und ich fand es auch toll, da man radeln konnte und laufen und joggen. Das fand ich ganz toll und es hat mir, wie gesagt, am Ende auch Spaß gemacht. Und ich hatte dann richtig Lust mitzumachen. Und wenn man mit Freunden das auch macht, natürlich mit Abstand, aber die Wege sind ja groß genug, dann macht es noch mehr Spaß, wenn man sich dann auch ein bisschen unterhalten kann währenddessen. Und das fand ich toll.